Hallo, heute besprechen wir das Thema Lengmehr-Isotherme. Dazu besprechen wir die Aufgaben 53 und 52 vom Konzepttest. Aufgabe 52. Welche Aussage stimmt bezüglich der Adsorption? A. Der Quotient aus Stoffmenge des Adsorbats und Masse des Adsorbents heißt Oberflächenkonzentration. B. Der Quotient aus Masse des Adsorbats und Masse des Adsorbents heißt Beladung. C. Bei sonst gleichen Bedingungen nimmt die adsorbierte Menge mit steigender Temperatur zu. D. Absorption und Desorption sind im Gleichgewicht gleich schnell. Konzepttest Nummer 53. Welche Auftragung wird zur Auswertung einer Isotherme gewählt? A. LNA gegen LNC. B. 1 durch A gegen 1 durch C. C LNA gegen C und D LNA gegen 1 durch C. Allgemeine Information. Definition Adsorptionsisotherme. Dies beschreibt das Gleichgewicht zwischen Adsorption, womit das Anhaften der Moleküle von Gasen oder gelösten Stoffen an einer Feststoffoberfläche bezeichnet wird, und Desorption. Dies bezeichnet den Vorgang, bei dem Atome oder das Molekül die Oberfläche eines Festkörpers verlassen. Der Prozess ist ein Phasengleichgewicht. Adsorption und Desorption sind somit gleich schnell im Gleichgewicht. Adsorptionsisotherme stellen die an der Oberfläche gebundenen Stoffe, dies wird Sorbat genannt, in Abhängigkeit von der in der Gasphase bzw. der Lösung befindlichen Stoffmenge dar. Allgemeine Information: Adsorbat besteht aus Adsorbt und Adsorbenz. Das Adsorbt besteht aus bereits adsorbierten Teilchen. Adsorbenz ist der adsorbierende Feststoff. Die Beladung ist der Quotient aus Adsorbatmasse und Adsorbensmasse. Weitere allgemeine Informationen: Die Oberflächenkonzentration ist der Quotient aus Adsorbatstoffmenge und Adsorbensmasse. Die Geschwindigkeit der Adsorption ist proportional. Mit steigender Temperatur nimmt die Adsorption ab. Theorie zu den Langmuir-Isothermen. Die Adsorptionsgeschwindigkeit nimmt mit steigender Belegung der Oberfläche ab. Dies liegt daran, dass die Fläche voll belegt ist und somit die Moleküle nicht genügend Platz zur Adsorption finden. Flächen können nur durch Desorption wieder frei werden. Langmuir Irving ist der Erste, der diese Theorie in einer Gleichung formulierte die bei steigender Konzentration das Adsorptionsverhalten bis zur Ausbildung einer vollständigen Oberflächenbelegung beschreibt. Allgemeine Informationen zu den Langmuir-Isothermen. Diese wurden nach dem US-amerikanischen Chemiker und Physiker Irving Langmuir benannt. Dieser ist am 31. Januar 1881 geboren und am 16. August 1957 verstorben. Er erhielt 1932 den Nobelpreis.